Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo hier bei Metalizer. Äh, wir kriegen Nachwuchs. Oh, die Mandrills äh, kriegen Babys. So, wie kann ich schon mal äh, spoilern? Und irgendwie blockieren Aktivisten unseren Eingang. So, ähm, auch hier brauchen wir langsam ich, mal einen äh, Techniker. So, Veterinärforschung. Äh, Tapire. Weiterforschen, Jungs. Weiterforschen. Wie wieder vergessen zu forschen hier. Strom wird noch erforscht. Sehr schön. Äh, die Preise hier sind billig. Das werden wir jetzt ändern. Oh, da sind ein paar Aktivisten da. Hoffentlich gehen die gerade wieder. Gut. Ähm, bei den Tapien wird sich also fleißig gefreut, denke ich, oder? Ja, oder? Moment. Ich noch gar nichts gesagt gerade im Moment. Die Tiere bräuchten einen Platz zum Schwimmen und Baden. Mittelamerikanische Tapir, ja, aber die haben den doch. Ein Platz zum Baden gibt es. Ist ja nicht so gut erreichbar. Hm. Da kommen wir auch nicht rein. Das hätte ja auch ein Punkt sein. Ähm. kommen die jetzt denn rein zum Baden hier? Also was haben die auf jeden Fall genug? Das soll, daran soll es äh, eigentlich nicht scheitern. Oh Gott, paaren die sich jetzt gerade? Oh, die schubbern sich. Süß. War das schon das Paarungsritual? Ich glaube, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Das wäre ja natürlich cool, wenn die nochmal irgendwie hier Nachwuchs kriegen würden. Gucken wir das hier irgendwie Ne. Aber eigentlich sollten die doch hier schwimmen können jetzt. Schön viel Platz zum herumlaufen. Ja, ja, das war nicht immer so hier in dem Park. So, was sagen die Leute jetzt hier? Veterinärforschung abgeschlossen. Ah, wir haben drei Gegenstände für den Tapir freigeschaltet. Das Heißt, ähm, ein bisschen Spielzeug, besseres Essen und, äh, etwas Wissenswertes. Schauen wir mal. Das sind stark gefährdet im Übrigen. So, ein bis zwei, genau, das hatten wir schon. Ähm, Sprinkler, Pappkarton, äh, Futterspender, fast große Beschäftigungsfutterbox. Der mittelamerikanische Tapir ist das größte Landsäugetier Mittelamerikas. Okay. Ja, wir sagen, kümmern wir uns mal um unsere Tapiere. Ja, dass die noch ein bisschen, äh, bisschen besser sich beschäftigen können, nämlich mit der äh, Futterbox hier. Dann kriegen wir noch einen Pappkarton hier, also zwei, ähm, Wasserspender, oh, jetzt müssen die Qualität, ach ja, guck an, guck an, guck an, die Qualität geht nach oben, so wie wir es haben wollten. Oh, ist ein Mandrill trächtig, ne? Noch eins. Ja, ja, ja, ja. Im Juli Jahr 9, also noch äh, knapp sieben äh, Monate, dann kriegen wir weiteren mandrill nach hier. Sehr schön. Wo ist denn eigentlich das Weibchen? Wir ja noch einen Mandrill hier. Kommen wir mal. Das war das ein Jungtier. Nur kurz im Alter so noch sortieren. Ähm, gehen wir mal auf Zoo und dann auf Tiere. Dann sortieren wir das nach dem Alter. Also drei. Ah, hier. Der hier war Ja. Ähm, wo haben wir ihn? Dort. Er ist mittlerweile drei Jahre alt, also, ähm, demnächst auch irgendwann ausgewachsen. Gucken wir mal, wann. Ja, also so, ich glaube, mit 6, 7, 8 in den Dreh. Mit so Artendaten, ähm... Ah, hier, alter Geschichttreife, sieben Jahre. Okay. Also nicht mehr lange. Gut, was sagt die Forschung? Äh, Tapir ist jetzt... gerade fertig. Nice. Wir drei Gegenstände freigeschaltet. Haben wir da bekommen... Ähm, einmal wissenswerte Fakten, äh, Spielzeug und noch mehr Fakten. Gucken wir mal eben, was wir da jetzt bekommen haben. Äh, der nächste Verwandte des Tapirs ist das Nashorn. Hm, okay. Krass. War mir nicht bewusst. Wieder was gelernt. Wir haben jetzt auch noch einen kleinen Ball freigeschaltet für die Tapire. Und, äh, wo sind die? Da sind die gerade am Schlafen. Okay, die legen sich gerade hin, sind müde uh, und kacken auch ein bisschen. Ein bisschen viel. Und wir haben Kacken gestört. <lacht> so, werfen wir kleinen, den kleinen, Ball hier hin. Ähm, und was wir definitiv brauchen, weil die Leute sind hier, drehen hier ein bisschen durch, äh, Überwachungskamera. Ähm So, die Kamera sicht sollte von hier aus passen. Die äh, kopieren wir uns aber mal und hängen sie auch noch mal hier oben hin. Äh, man muss hier, ich glaube, man muss hier ein bisschen auf Nummer Sicher gehen jetzt. Safety first. Ah, wir haben Aktivisten. Okay, super. Äh, wo wird denn hier protestiert? Also, ich meine, hier wird irgendwo, ich glaube, hier stehen die schon ja irgendwie alle fest, ne? Können wir auch nichts rausklicken hier, glaube ich. Hm. schauen wir ob es auflöst. die Frage ist, ob die Tapiere auch nochmal schwimmen gehen jetzt. Also wenn, schlafen sie ja noch hier. Relativ viel. Und äh, wäre natürlich super, wenn die Nachwuchs noch kriegen würden. Das wäre natürlich perfekt. Ein schwerfälliges Tier. Ja, doch, wird, wird gerade verlegt in die Tierarztpraxis. Sehr gut. Und ähm, wir bekommen ja auch noch einen weiteren Nachwuchs. Haben wir hier noch ein schwangeres Tier irgendwo? Ah. Sie ist ja noch trächtig. Ah, da warten wir Nachwuchs im Juli. Müsste also auch äh, demnächst kommen. Halten wir mal im Auge. Also auf jeden Fall, Mandri-Nachwuchs ist super. Äh, Drücken wir die Daumen, dass es jetzt diesmal ein Weibchen wird. Das wäre natürlich. Äh, das wäre ein Traum. So, Nachwuchs erwartet. Kommt's auch? Zack. Okay. Und, oh, es ist schon wieder Männchen. Ach komm. Gib mir noch Weibchen! Oh, was für... was für Werte! Ah, ich meine, guck doch mal die Werte hier an Also... Größte 33 Lebenserwartung 41%, Immunität 50% Das ist halt nix! Ah, nicht gut! Nicht gut, nicht gut, nicht gut! Wir haben ein paar Faunen verkauft, okay! Den hier zwar nicht, äh, wir verkaufen den mal für... weiß ich nicht, 30 der Wolf ist auch nicht weggegangen. Äh, verkaufen wir die mal für 50. Vielleicht werden wir die ja noch los. Aber gut. Ähm, wir schauen mal, wie es weitergeht. Äh, und... Denk mal, das wird dann schon... Wird dann schon werden. Jedenfalls kommen wir ganz gut voran. Wir sind auch äh, noch mit 495 oder äh, ja knapp 500 Dollar im Plus. Hast du mehr. Fantastisch. Und noch eine Bissende forschung haben wir noch freigeschaltet. Auch hier für den Tapir. Drei Gegenstände. Auf ähm, jeden Fall eine Wissensbox. Äh, also Infos. Gucken wir mal. Hier. Äh, Heu, Früchte, genau. Das sind das, womit sie gerne spielen. Den Rest haben wir hier schon drin. Aber was heißt spielen? Was sie gerne essen? Früchte essen. Das heißt, sie werden jetzt in den nächsten Mahlzeiten auch äh, Früchte bekommen. Technikerforschung geht natürlich nicht weiter. Gucken, was die Mitarbeiter machen. Der hat zu wenig hier. Der braucht wahrscheinlich 3000 jetzt. 3100. Ja, 3100 passt. 1600 passt. 3100. So. gut auch die Tierärzte sind gut beschäftigt ansonsten bilden wir auch mal die Mitarbeiter weiter 330 sind was hast du da gerade nichts zu tun lieber nee, 330 sind sie zufrieden wunderbar warum die nicht schwimmen gehen weiß ich noch nicht vielleicht müssen wir aber ein größeres Tapirgehege bauen oder wir ziehen einfach mal die, äh, die Sträucher hier die andere Seite quasi also hier so äh, auf der Ecke hier hin platzieren, so gucken, reicht ihnen das dann so? Die Sauberkeit ist nicht ganz perfekt äh, da rufen wir mal einen Tierpfleger jetzt eben ansonsten sieht das aus Also, jetzt könnten die theoretisch auch äh, locker mal schwimmen gehen. Wir spulen die Zeit halt ein bisschen vor und schauen, ob wir die äh, schwimmen gehen. Renärforschung abgeschlossen. Auch für die Tapire sein. Sehr gut, ja. Ah, was haben wir jetzt da freigeschaltet? Tapire pfeifen, um miteinander zu kommunizieren. Hm, okay. Aber sonst haben wir nichts an Spielzeuge so freigeschaltet. Nun, oh, die Spenden gingen hier ganz gut rein. 2000. Das ist schon okay. Gut. Dann schauen wir mal, dass sich dann, äh, nachdem wir das Spiel einmal neu gestaltet haben, vielleicht diese ganze Masse hier äh, ein bisschen auflöst. Ähm, das wäre schon mal ganz gut. Nehmen wir die Eintrittspreise noch mal ein bisschen an. Weil die Leute kommen halt hier echt äh, schwer durch. Das ist das Problem hier? Weil wir können mal gucken. Nämlich einfach abreißen. Können den Eingang hier vielleicht... Äh... Den können wir da nicht kopieren. Schade. Also wir können vielleicht nochmal neuen setzen oder so. Also. Nee, schade, das geht nicht. Ähm, das wäre auch zu einfach gewesen. Was haben wir mit meinem ganzen Schrott hier weggemacht? Aber jetzt sehen wir zumindest mal besser, was hier los ist. Schade. Gut, in diesem Sinne, äh, wir werden das Spiel mal starten und dann gucken, wie es weitergeht. Ja, ja, die bösen, bösen Aktivisten äh, blockieren unseren Eingang im Park. Kaum zu glauben. Dafür haben wir mal anderen Nachwuchs bekommen. Äh, uh, und ähm, auch bei den Tapien gibt es bald Nachwuchs. Uh. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Äh, wenn es euch nicht gefällt, einen Daumen nach unten und schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare rein. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Bis bald, euer Metalizer.